Partnerwahl, das wäre ein Loskauf. Äh, und auch wieder anders. Wie beim Loskauf können Sie entscheiden, ob Sie ein Risiko eingehen wollen oder nicht. Anders als beim Loskauf können Sie jedoch nach der Partnerwahl alles dafür tun, damit Sie eines Tages gemeinsam mit Ihrem Partner feststellen, wir haben tatsächlich miteinander das große Losgezogen.